Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Butterblume, willkommen zur mittlerweile 47. Folge der munteren philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus äh, Sprachkritik und es ist kein Ende abzusehen so wie es ausschaut ähm, das Ganze wird sich wohl auf äh, die 70 Folgen schätze ich mal so einpendeln also die eingefleischten Flohvoller Wissen nun, worauf sie sich eingelassen haben, aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter mit der Nummer 228, wieder einmal ist von Fiktionen die Rede, Fiktionen wie der eines nicht eingestellten Werkzeugs. Und hier haben wir Ich, Du, Er, Sie, Es mit einer politischen Fiktion zu tun, aus der Reihe Was man nicht alles glauben soll, in diesem Leben, die man Allgemeines Wohl nennt. Mit dieser, unter dieser Formel äh, versammeln sich sehr viele Geschäftsleute, sage ich mal, die sehr gut wissen, äh, wie sich äh, äh, unter dieser Formel ein erfolgreiches Geschäft äh, abzuwickeln lohnt. Verbunden mit diesem allgemeinen Wohl, dieser Abstraktion, ist die des allgemeinen Interesses. Und es äh, handelt sich äh, hier ähm, wieder einmal um eine Form der Allgemeinheit. Bemüht wird jetzt äh, eine logische Einheit, äh, sondern in diesem Fall jetzt eine, ein moralischer Wert, sozusagen ein ethischer Wert. Das allgemeine Wohl dient immer wieder Begründungen, dass äh, Größte Wohl der allermeisten ist die Formel, die der sogenannte Utilitarismus, eine, eine Nutzensphilosophie verwandt dem Pragmatismus, äh, gebraucht. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist, äh, was das Allgemeininteresse anbelangt, äh, lässt sich, wie ist das kürzlich einmal, ein... Eine Fernsehsendung bezeichnet worden Haus, Auto, Urlaub. Darauf äh, lässt sich, lassen sich die, die Bedürfnisse der allermeisten Menschen zurückführen und äh, die die Bundesregierung unter äh, Angela Merkel hat äh, vor ein paar Jahren den Versuch gestartet mit so etwas wie einer, einer äh, Einkaufskorb, äh, Einkaufswagen, äh, Beglückung, äh, da äh, einen Beitrag zu leisten, wie sich das allgemeine Wohl feststellen, definieren lässt. Das sind, dann, das sind dann alle möglichen Würste und Putzmittel, was du willst, in diesem Einkaufswagen. Und je voller der ist, umso glücklicher der Mensch. Also, so äh, sehen dann, wenn man das Ganze herunterbricht, dann die, das eigentliche allgemeine Wohl aus, weil man nicht weiß, was das sein soll. Ist es äh, der Homo economicus? Sind es die materiellen Bedürfnisse, die zu befriedigen sind? Oder gibt es sowas wie ein Innenleben von Menschen? Ist das überhaupt äh, gefragt, dass sich jemand Gedanken macht und eventuell, naja, wenn. Äh, wenn es ohnehin nur mit Fiktionen zu tun hat, dann gilt natürlich der Spruch, es gibt nichts Wahres außer Bares. Und so sieht das Ganze dann aus, ähm, auch wenn es äh, in den offiziellen Versionen nicht so dargestellt wird. aber es ist ein Kampf um Ressourcen, ein Kampf um Vorteile, ein Kampf um den größten Nutzen mit allen möglichen äh, Methoden, die, die dabei angewendet werden. Allgemeine äh, Regeln, äh, die befolgt werden sollen, aber nicht befolgt werden was man dann aber als Einzelfälle herunterspielt, die nicht aussagekräftig sind für das ganze System. Und so greift äh, oftmals eine schön Färberei Platz, die ja aufgrund der Abstraktionsfähigkeit der Menschen, ähm, der und der Unfähigkeit nicht unterscheiden zu können zwischen bloßer Einbildung der Vorstellung und einer, einer tatsächlichen Wahrnehmung, was uns direkt zur nächsten Nummer äh, führt. Äh, wir, wir verbleiben im Rahmen des sozioökonomisch-politisch-gesellschaftlichen. Alle sogenannten allgemeinen Interessen der Gesellschaft sind Abstraktion, Fiktion, Lüge. Auf den ersten Blick ein etwas hartes Urteil, aber gehen wir mal zurück zur ursprünglichen ähm, Entstehung überhaupt dieses Gesellschaftsgedankens bei Rousseau und seinem Gesellschaftsvertrag. da heißt es so ungefähr, dass sich alle, die meisten, zusammenschließen in dem Gedanken sich zu schützen, gemeinsam zu schützen gegen äh, individuelle Willkür und Gewalt äh, und so einen äh, Staat gut zu heißen, der nach Gesetzen regiert wird. So viel zur Idealvorstellung, aber wie es dann tatsächlich ausschaut, dürfte sich nicht groß unterscheiden. Dazu, wie es in, in, im Staat, in, im Kleinen, sprich in den einzelnen Familien ausschaut, das mal zu untersuchen inwieweit sich da die Idealvorstellung beziehungsweise so wie es im Buch steht oder wie man den kleinen Kindern schon beibringt, wie das Leben dann später ausschauen wird mit 30, 40 Prozent Scheidungen, ähm, immer mehr Selbstmorden, Drogenabhängige, Alkoholabhängige anderweitig psychisch äh, angeschlagene jede Menge Leute, die in ihrem Job keine Erfüllung finden um, oder und, und auch schon überhaupt nicht, äh, denen es graut, jeden Tag dahin zu müssen, um sich von irgendwelchen Idioten anschnauzen zu lassen, äh, bevormunden zu lassen, befehlen zu lassen äh, aufgrund einer Weisungsbefugnis, die jemand äh, über einen hat und dann dementsprechend acht Stunden ihres Lebens mit einer Tätigkeit verbringen, für die sie sich nicht interessieren. Das mag nun jeder selber beurteilen, inwieweit die, diese sogenannten allgemeinen Interessen der Gesellschaft, die sich letztlich dann auf sowas wie, dass man abends noch auf die Straße gehen kann, ohne befürchten zu müssen, überfallen zu werden, reduzieren, wie es damit bestellt ist. Es geht weiter zur nächsten Nummer 230, die Wirklichkeit der Freiheit, nicht ihre abstrakte Fiktion. Also, die Idee der Freiheit ist auch so ein beliebter Gedanke, mit dem sich Leute ködern lassen, ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht mehr so en vogue, weil sich diese Generationen sowieso abgefunden haben mit allen möglichen Abhängigkeiten und es vorziehen, lieber zu folgen, als sich da irgendwelche besonderen Freiheiten herauszunehmen nachdem eine, äh, ihre Eltern äh, in den Genuss aller möglichen Freiheiten gekommen sind und für sie jetzt äh, nichts mehr anderes als ein sogenanntes gutes Leben mit Haus, Auto und Urlaub und noch jede Menge Elektroartikeln äh, es damit äh, getan ist, ist vielleicht noch diese Frage stellen sich vielleicht noch jetzt irgendwelche Minderheiten wie die Bevölkerung, schwarzafrikanische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten? Wo aber mittlerweile auch schon äh, in den, die, die Schwarzen, die Einzug gehalten haben in die Chefetagen und so, wie die ehemaligen Schwulen als Minderheiten für eine Reformierung der Gesellschaft nicht mehr in Frage kommen, weil sie sich mittlerweile weil sie auch nichts anderes wollen als heiraten, Kinder kriegen, Haus, äh, Auto und Urlaub wollen. Und so äh, wären im Grunde genommen diese, das sogenannte Glück äh, dieser Leute mit Haus, Auto und Urlaub dann die, die abstrakte... Fiktion, weil, sind wir mal ehrlich, ein Haus-Auto-Urlaub äh, macht noch nicht das aus, was so ein menschliches Leben äh, potenziell ein Kreuz hätte, wie man in Bayern sagt, aber wir, ich jetzt einfach mal weiter mit der nächsten Nummer. 231, die Fiktion kann als unbewusste Lüge gelten, das heißt jetzt eine Betrachtungsweise nicht die Fiktion, sondern sagen wir mal die Abstraktion kann als unbewusste Lüge gelten. Da wäre jetzt angenommen, müsste man angenommen, annehmen, dass äh, auch Leute, die wenig reflektiert sind, äh, in diesem Sinn unbewusste Lügner wären. Also wenn, wenn sich jemand jetzt mit irgendwelchen Erklärungen zu, zufrieden gibt, äh, fangen wir im Kindesalter an, das ist... Ein Haus, das ist ein Baum, diese Identitätslogik, weiter tradiert bis ins hohe Alter, äh, zu glauben, dass es äh, da kein Verhältnis zwischen Wort und Sache gibt. Also diese Art von Bewusstsein, naives, realistisches Bewusstsein, müsste dann auch in die Rubrik unbewusste äh, Lüge eingeordnet werden und dann wären wir jetzt in dem Sinn ähm, äh, naiver Realismus bis ans Lebens Lebensende, wären wir dann bei der berühmt-berüchtigten Lebenslüge. Also, es war alles falsch, es war alles ein Irrtum, es war alles unter falschen Voraussetzungen so liegst du dann am Sterbebett. Aber dann kommt die, die äh, Bewusstseinsindustrie mit irgendwelchen Schlagern, don't look back in anger und derartigen äh, nimm dir die Steine von den Schultern, was sollst du dir das Leben schwer machen, Prinzipien, äh, ist was für Loser und so in der Richtung. Und dann lässt man sich wieder breit quatschen und glaubt wieder an denselben Mist wie vorher. Die Menschheit ist eben noch nicht bereit für den nächsten Sprung der Evolution. Einmal die Verstandesvermögen auf den Prüfstand zu stellen, in Form des Abstraktionsvermögens und der, des äh, daraus resultierenden Ra sogenannten Rationalismus und der allgemeinen Vernunft, weil man immer noch befürchtet, dann brechen äh, die alten Irrationalismen wieder hervor, dann äh, kommt, äh, wird der Hexenglauben wieder real, und die Leute glauben wieder ganz ernsthaft ans, ans Horoskop und was eigentlich schon ähm, der Fall ist. Jetzt, äh, wenn man sich im Internet so umschaut, was da alles wieder UFOs und die Verschwörungstheorien nur nebenbei, was da an medizinischem äh, Wissen, sogenannten Wissen da kursiert, das ist dieser Irrationalismus äh, vor dem man umso mehr dann die Fahne der Wissenschaft hochhalten muss, weil sonst nicht nur die die Idee der Demokratie, den Bach runtergeht, sondern überhaupt auch die Idee irgendeiner Kommunikation. Dann ist die alte Sage vom Turmbau zu Babylon, wo alle verschiedene Sprachen sprechen. Realität, was dann dazu führt, dass ein starker Mann, nur ein starker Mann auftauchen muss, der sagt, ich Verspreche euch, wenn ihr mich wählt, dann ist Schluss mit diesem ganzen Unnormalen, was es da bisher gibt. Dann werde ich euch wieder Normalität äh, garantieren. Und Normalität ist äh, so eine Formel, die die Leute mit Erfahrung verwechseln, auch massenhaft. Und schon hat man geglaubt, diese, diese Art des Faschismus überwunden zu haben. Schon steht er wieder vor der Tür, weil es nicht mehr gelungen ist, genügend Anzahl von Menschen unter sowas wie eine tatsächliche Vernunft oder einen Glauben daran, dass man ohne Widersprüche denken kann oder dass es sich zumindest lohnt, darauf zu setzen, auf einen Verstand, der optimal arbeitet, unter Berücksichtigung aller möglichen Faktoren und Einwände dann zu einem Ergebnis kommt zu einer Beurteilung, wenn dieser Glaube dann verloren ist, dann kommen die Alten aus der Ur-Urzeit der Menschheit äh, die alten Befürchtungen äh, wieder zum Tragen, äh, wie eine, eine Büchse der Pandora, wenn irgendwann einmal ein Punkt überschritten ist, Point of No Return dann gibt es kein Verstehen und kein Verständnis mehr. Dann gibt es nur noch den Schein und die Lüge. Und mit Argumenten wird eine Zustimmung erschlichen. Es wird nur noch manipuliert und betrogen. Und es ist keine Instanz in Sicht, die dem Ganzen außer eben eine... Eine außerverstandesmäßige, äh, außervernünftige, durch rohe Macht und Gewalt, Autorität, das ist dann das Einzige, was die Menschen noch verstehen und dem sie noch folgen, aber irgendetwas Intellektuelles hat abgewirtschaftet. Endgültige ist, äh, man glaubt niemanden mehr, der irgendetwas sagt. Weil ihm das Reden nur Mittel zum Zweck ist. Und es ist auch tatsächlich so, das Reden ist nur Mittel und Zweck und wenn man diese, diese Zwecke verheimlicht und nicht offenbart, was man eigentlich will und worum es einem eigentlich geht, dann ist die Möglichkeit verspielt, hier noch äh, das äh, berühmte Ruder herumzureißen. Aber ich plaudere schon wieder aus dem Nähkästchen und sollte mich die letzten sechs Minuten hier noch auf meine Nummern konzentrieren, um meiner persönlichen Meinung nicht allzu sehr großen Raum zu bieten, doch dann auch diesen besagten Verstand noch etwas mehr anzusprechen. Aus der aus der Schatztruhe, möchte ich sagen, vergangener Zeiten, ein Gedanke mit der Nummer 232. Dieser Gedanke lautet, die Sprache des Unbewussten ist eine Bildersprache. Und wenn ich von Tendenzen des Irrationalen rede, dann äh, sind es diese Tendenzen, die gewisse Geschäftemacher oder auch anderweitig äh, ausgenutzt wird, äh, zum Beispiel auf Wahlplakaten. Da wird äh, ist es äh, das Gift auf Wahlplakaten ist zu viel Text. Am besten ein, nur das Bild, den Namen der Partei. Zähne zeigen und lächeln und vielleicht noch ein, eine Geste mit einem Zeigefinger in eine Richtung, so als könnte, wüsste man, wo es lang geht. Und äh, das ist genau die Sprache des Unbewussten, die wirkt, wenn man da Autobahn auffahrt, mit so einem Plakat konfrontiert wird, in Sekundenbruchteilen, äh, man sieht es gar nicht richtig, aber hat es doch gesehen. Und äh, je öfter man dann dieses Plakat mit diesem Bild sieht, umso öfter äh, wird der Eindruck der Vertrautheit erweckt und bald äh, bis man zu Hause ist und vor dem Fernseher sitzt, dann glaubt man sogar, diese Person zu kennen und hält sich dieser Eindruck bis zum Wahltag, dann wird genau so gewählt. Was man sich aber mit dieser Bauernfängerei äh, heranzüchtet über die Jahre, das sind eben äh, diese ei einfach gestrickten Naturen, die jederzeit äh, irgendeinem Populisten auf den Leim gehen. Das wäre es zu Nummer 232. Es folgt äh, naturgemäß, alte die Sprachgewohnheit, die Nummer 233. Da heißt es, wenn jedes Ding auf der Welt seinen Eigennamen hätte, gäbe es keine Sprache mehr. Das ist das Argument gegen die Individualisierung und dass Worte Begriffe Allgemeinbegriffe sind, weswegen sie auch ein Verständnis fordern oder sogar implizieren, weil man glaubt, die Menschen müssten automatisch äh, unter einem Begriff dieselbe Sache verstehen, äh, schlussfolgernd aus dem Umstand, dass so einfache Bezeichnungen wie Stuhl, Tisch und so weiter erfahrungsgemäß eben äh, eine bestimmte, einen bestimmten Umgang mit den Dingen, einen identifikatorischen mit, mit sich bringen, der sich bewährt hat. Wie es dabei jetzt mit der Innenwelt ausschaut, was sich hier im Innenleben eines Menschen abspielt, die sogenannte Psyche, oder auch das Denken und das Wollen, das wird jetzt durch diesen, dieses Identifizieren weniger äh, gefördert. Das heißt, manche Menschen, das gilt ja das alte Vorurteil auf, auf Männer, dass die sich sehr schwer tun, da über ihr Innenleben zu reden, sprich das in Begriffe zu fassen, ähm, ist äh, bei den Frauen nicht recht viel anders. Das sind, da gibt es vielleicht ein paar äh, Begriffe empfindungsmäßiger Art oder gefühlsmäßiger Art, die da mehr in Gebrauch sind, aber äh, darauf jetzt schon auf eine größere Ref Reflektiertheit zu schließen, das ist jetzt auch wieder ein Vorurteil. Ähm, was ich zu der Nummer 233 noch sagen möchte, ist, habe ich schon mal angesprochen, äh, dass wir jetzt so ungefähr davor stehen, dass jedes Ding, das produziert wird, mit einer, ähm, mit einer IP, einer, einer URL, ausgestattet wird. Sodass ähm, wirklich jeder Gegenstand dann eine ganz bestimmte Nummer hat und damit auch als ganz bestimmt als solcher identifizierbar ist. Also es ist im Grunde genommen ein Name. Und deswegen funktioniert jetzt äh, die Sprache genauso, weil der, der Nutzen dadurch jetzt äh, von grundsätzlichen äh, technologiekritischen Überlegungen jetzt mal abgesehen äh, funktioniert das Nutzenprinzip ja genauso weiter, vielleicht sogar noch viel mehr. Aber meine Zeit ist abgelaufen, ich markiere mir hier einen ganz bemerkenswerten Satz, der, mich, der mir über die Jahre, über Jahrzehnte hinweg immer wieder als Ermunterung äh, begegnet ist und in mir den Glauben gestärkt hat, dass es doch so etwas wie eine Vernunft, Gibt im Denken der Menschheit, aber jetzt ist Schluss, Peace und Out.